Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit Standard Lithium in der Aktienanalyse. Standard Lithium ist ein in Kanada ansässiges Technologie- und Lithium-Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung eines Portfolios von lithium sohlehaltigen Grundstücken in den Vereinigten Staaten unter Verwendung von Direct Lithium Extraction und Reinigungstechnologien konzentriert. Das Projekt oder das Hauptprojekt des Unternehmens befindet sich im Süden von Arkansas, wo es halt an der Erprobung und dem Nachweis von der kommerziellen Realisierbarkeit der Lithium-Extraktion umgerechnet über 60.000 Hektar genehmigter Solebetriebe beteiligt ist. Das Unternehmen hat mittlerweile seine Pilotanlage für die direkte Lithium-Extraktion im industriellen Maßstab im Süden von Arkansas in Betrieb genommen und die Pilotanlage nutzt die Technologie des direkten Lithium-Extraktionsprozesses, abgekürzt LISTR, bei der halt ein körniges, festes, anorganisches Absorptionsmittel verwendet wird, um halt selektiv Lithium-Ionen aus der Sohle zu adsorbieren. Gemäß Standard Lithium soll das Projekt mit einem Flächengebiet von umgerechnet ca. 70.000 Hektar einen Äquivalent von 3,94 Millionen Tonnen Lithium-Carbonat hervorbringen. Neben den genannten Tätigkeiten ist Standard Lithium auch an der Ressourcenerschließung von umgerechnet etwa 12.000 Hektar an separaten Sohlepachtgebieten im Südwesten von Arkansas beteiligt und strebt des Weiteren umgerechnet 18.000 Hektar von mineralischen Pachtgebieten Kalifornien an. Fasst man das Geschäftsmodell von Standard Lithium auf den Kern zusammen, so besteht dieses darin, Lithium-Ressourcen zu erschließen und dann unter Verwendung von Direct Lithium-Extraction das Lithium zu fördern. Die Direct Lithium Extraction Methode ist deshalb so innovativ, weil sie es ermöglicht Lithium in Stunden zu extrahieren. Bei herkömmlichen Verfahren wird ja der überwiegende Teil des aus mineralreichen Sohlen gewonnenem Lithium erstmal durch Verdunstungsteiche geleitet, was dann Monate dauern kann und halt auch sehr große Flächen erfordert. Das DLE-Verfahren, welches Standard Lithium verwenden will und in dem Standard Lithium sich nach außen hin als Pionier darstellt, ermöglicht also nicht nur einen schnellen Abbau von Lithium, sondern auch einen flächenschonenden Abbau und ermöglicht so den Abbau von Lithium mit einem geringen ökologischen Fingerabdruck. Sollte, wie nach außen dargestellt, Standard Lithium tatsächlich über eine ausgreifte Technologie des DLE-Verfahrens verfügen und die derzeitig geplanten Lithium-Projekte auch tatsächlich so wie erwartet oder geplant durchführen, so ist die Aktie auf jeden Fall sehr interessant und verspricht auch viel Wachstum. Dies lässt zumindest einen Blick auf die dargelegten Zahlen in den Investor Relations sowie der aktuellen Lage am äh, Lithium-Markt, gerade auch was äh, den US-Markt angeht und natürlich die zukünftige globale Angebots- und Nachfrage, Entwicklung zu. Doch so schön das Geschäftsmodell auch klingt, vielleicht klingt es auch zu schön, um wahr zu sein, denn die bisherigen, bisherigen Shortseller-Berichte beinhalten Vorwürfe, welche meiner Meinung nach einen kritischen Blick auf das Unternehmen und dessen Außendarstellung versus der realen Lage veranlassen. Doch was wird Standard Sim genau vorgeworfen? Konkret geht es ähm, oder steht der Vorwurf im Raum, dass Standard Lithium mehr Schein als Sein sei und dass die erfolgreiche Kommerzialisierung des DLE-Verfahrens anzuzweifeln ist? Als Gründe für diesen Vorwurf wurden vom Shortseller Hindenburg Research eine Vielzahl an Vorwürfen veröffentlicht, welche einen, ja, meiner Meinung nach, Fadenbeigeschmack haben und insbesondere an das Management bzw. die Unternehmensführung adressiert sind. Der CEO von Standard Lithium, Robert Mintek waren mindestens neun börsennotierten Unternehmen beteiligt, hat Hindenburg Research herausgefunden, im Durchschnitt sind die Aktien dieser Unternehmen um 97% gefallen. Und Von den neun Unternehmen wurden fünf von der Börse genommen, mehrere standen unter behördlicher Beobachtung, keines arbeitet profitabel und mindestens acht nutzen bezahlte Aktienwerbung. Unmittelbar vor Standard Lithium war Robert Mintek als CEO von Pure Energy Minerals tätig, das ist auch ein Lithiumunternehmen, das wie Standard Lithium mit der Firmen eigenen ähm, Direct Lithium Extraction Technologie warb. Pure Energy setzte auf Umfangreiche Aktienwerbung scheiterte jedoch bei der Kommerzialisierung von DLE, und die Aktien des Unternehmens stürzten dann um 98% ab und die Führungskräfte wechselten zu Standard Lithium. CEO, COO, Chairman and Vice President of Exploration von Standard Lithium kamen also alle von Pure Energy Minerals und Hindenburg Research zeigte auf, dass die Führungskräfte und der Vorstand von Standard Lithium ebenfalls Verbindungen zu Unternehmen haben, deren Aktien aufgrund der Beziehung bezahlten Aktienpromotion in die Höhe schnellten, bevor sie schließlich abstürzen. Mintek arbeitete auch zuvor bei einer Drei-Personen-Firma für Aktienwerbung, die in einem Mietbüro untergebracht war. Und gegen seinen Partner an dieser Firma läuft derzeit eine Untersuchung der Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia wegen des Vorwurfs bei einem anderen gescheiterten lithium nicht offengelegte Aktienwerbung betrieben zu haben. Standard Lithium scheint Hindenburg Research eine Wiederholung von Mintex früherem Unternehmen Pure Energy Minerals zu sein, das dasselbe Aktienprogramm in Vancouver verwendet wie Mintex zahlreiche andere gescheiterte Unternehmen. Und Standard Lithium hat ein ausgenähtes Netzwerk von mehr als 15 Arten der Aktienpromotion genutzt. Seit dem Börsengang hat das Unternehmen also mehr als 5 Millionen Kanadische Dollar für Werbung und Investor Relations ausgegeben verglichen mit etwa 1,7 Millionen kanadischen Dollar für Forschung und Entwicklung. Da kann man allerdings ein bisschen Kritik üben hier an den Ausführungen von Hindenburg Research, denn da stellt sich immer die Frage, was genau jetzt in Forschung und Entwicklung denn genau dazugehört. In der Gegendarstellung hat Standard Lithium darauf hingewiesen, dass wenn man das Projekt dessen Kosten damit reinzieht, dass die Forschung und Entwicklungskosten doch deutlich höher seien. Wenn man in der Zeit nochmal ein bisschen zurückgeht zum Zeitpunkt des Reverse, Merger von Standard Lithium, welcher dazu genutzt wurde, um 2016 an die Börse zu gehen, führte das Unternehmen zwei undurchsichtige Grundstückgeschäfte durch, die dazu führten, dass fast 21 Millionen Aktien im heutigen Wert, ja je nach aktuellem Aktienkurs natürlich von 152 Millionen US-Dollar an ungenannte Begünstigte ging. und bei beiden Grundstücksgeschäften scheint es sich um nicht offengelegte Transaktionen mit verbundenen Parteien gehandelt zu haben. Das erste Geschäft wurde mit einem neu gegründeten Unternehmen abgeschlossen, das seinen Sitz an derselben Adresse hat wie der Fusionspartner von Standard Lithium und der ehemalige Präsident des Fusionspartners von Standard Lithium, der an diesem Geschäft beteiligt war, wurde später auch von der SEC angeklagt, weil er Insidern dabei geholfen haben soll, heimlich große Mengen an Aktien von mindestens 45 Unternehmen zu veräußern, indem er auf undurchsichtige Unternehmen zurückgriff. Und das zweite Grundstücksgeschäft wurde mit einer neu gegründeten Gesellschaft abgewickelt, die von der an Anwaltskanzlei eines damaligen Direktors von Standard Lithium gegründet wurde und der ehemalige Geschäftsführer wurde später auch Wegen Veruntreuung von Kundengeldern für zwei Monate vom Anwaltsberuf suspendiert und es berichten zufolge Gegenstand einer umfassenden Untersuchung der Anwaltskammer von British Columbia, bei der es um Unternehmen und Personen geht, die offensichtlich an Marktmanipulationen beteiligt waren. Robert Mintex früheres Unternehmen Pure Energy Minerals wickelte ebenfalls ein fragwürdiges Landoptionsgeschäft über dieselbe Firma ab, die das fragwürdige Landoptionsgeschäft an Leeds im Standard Standard Lithium vermittelte. Und äh, zu guter Letzt kann man auch noch sagen, oder hat R Hindenburg Research darauf verwiesen, dass Standard Lithium behauptet, dass es sich durch seine proprietäre die sogenannte LESTR Technologie, also diese Direct Lithium Extraction Technologie von anderen Lithium Hoffnungen unterscheiden würde. Und diese Technologie mit äh, der Abkürzung LESTR basiert auf drei Patentanmeldungen, die das Unternehmen 2018 und jetzt kommt von einem Einmann Ingenieurbüro erworben hat und zwei der Anträge wurden bereits als nicht patentierbar zurückgewiesen. Und äh, entgegen der negativen Betrachtung von Standard Lithium durch hinburg Research kommen wir jetzt mal zu einer anderen Sichtweise, denn Natürlich haben Shortseller immer das Interesse, dass eine Aktie fällt, und da muss man natürlich auch mal kritisch gegenüber den Vorwürfen sein. Und die Bank of America hat beispielsweise eine positive und optimistische Haltung bezüglich der Aussichten auf eine erfolgreiche Kommerzialisierung der lithium mithilfe des DLE-Verfahrens ja, in Aussicht gestellt. So hieß es in einem im Februar erschienenen Bericht der Bank of America. Zitat. In Deutsch übersetzt, wir waren von den Fortschritten in der Anlage beeindruckt. Natürlich muss man hier auch wieder sagen, inwiefern die Bank of America das dann von solch einem Besuch wirklich beurteilen kann, ist natürlich auch wieder eine Frage, die man sich als Aktionär oder potenzieller Aktionär stellen sollte. Nachdem Hindenburg ihre Bedenken hinsichtlich Standard Lithium veröffentlicht hatten und der Kurs von Standard Lithium infolgedessen halt kurzfristig zumindest unter Druck geriet, kam es nun vor kurzem zum weiteren Shortseller-bedingten Abverkauf. Zuletzt hatte der Shortseller Brew Orca Capital dem Unternehmen vorgeworfen, dass eine Diskrepanz zwischen dem Lithium, was offiziell als abbaubar mit Hilfe dieses DLE-Verfahrens äh, gemeldet wurde, und dem, was tatsächlich produziert bzw. vorliegen würde. Speziell ging es dabei darum, ähm, oder ging es um die Pilotanlage von Standard Lithium. Dort wurde nämlich gesagt, dass diese Anlage 90% des vorhandenen Lithiums, äh, Lithiums extrahiert. Von anderen Seiten hörte man aber, dass dies nur durchschnittlich 13% seien. Und gemäß Standard Lithium begründet sich dieser signifikante Unterschied damit, dass man einen großen Teil des Lithium aufgrund mangelnder mangelnden äh, Lagerplatzes wieder zurückpumpe. Auch hier sei wieder die Frage zu stellen: Entspricht diese Gegenstellung von Standard Lithium der Wahrheit und Blue Orca Capital wollte jeglicher ja, äh, das erreichen, was ein Shortseller nun mal erreichen will: fallende Kurse oder ist Blue Orca Capital richtig ähm, in ihren ja, Vorwürfen und Standard Lithium nutzt die Ausrede mit den Lagerkapazitäten einfach als einen plausiblen Weg, ja, die mangelnde technische Realisierbarkeit des Verfahrens äh, zu kaschieren? Komme jetzt zu meinem Fazit. Das Geschäftsmodell von Standardizum klingt meiner Meinung nach sehr vielversprechend. Fakt ist jedoch auch, dass das Unternehmen nach wie vor umsatzlos ist und die Marktkapitalisierung ausschließlich auf den Erwartungen basiert. Und ob Standard Lithium eine Mogelpackung mit guter Vermarktung und dubiosen Management ist oder ob diesmal tatsächlich ein kommerzialisierbares äh, oder eine kommerzialisierbare Lithiumförderungstechnik gegeben sei, das kann man mit Sicherheit nicht beantworten als Außenstehender. Äh, Statements von der Bank of America sprechen dafür. Statements von verschiedenen Shortsellern dagegen. Ich persönlich werde nicht in Standard Lithium investieren, äh, als dass ich das Risiko einer Investorentäuschung im Hinblick auf das Management und deren Vergangenheit als zu hoch erachte. Sollten sich die Vorwürfe zukünftig in Luft auflösen, habe ich eine gute Investmentchance verpasst. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, wird die Aktie, ja wie auch davor die Unternehmen, mit denen das Management in Berührung war oder führte, ins Bodenlose rauschen. Und dementsprechend lasse ich da lieber meine Finger weg, bevor ich mich verbrenne. Das war es soweit mit der kurzen Analyse von Standard Lithium. Über ein Abo würde ich mich freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.